Hallo meine Lieben, so, ich werde heute Ihnen ein bisschen mehr über meinen neuen Kurs, also meinen neuen Intensivkurs Medizinisches Deutsch erzählen. Sie haben wahrscheinlich schon die Möglichkeit gehabt, ein bisschen über diesen Kurs zu lesen, aber ich möchte jetzt Ihnen das persönlich erzählen und zwar präzisieren, was genau in diesem Kurs inkludiert ist, wie ist er aufgebaut und was am Ende Sie erreichen können. Dieser Kurs besteht aus sechs Lektionen. Lektion Nummer 1 ist über Anatomie. Lektion Nummer 2 ist über Beschwerden und Symptomen. Lektion Nummer 3 ist über die Medikamenten. Lektion Nummer 4 ist über die Untersuchungsverfahren. Also welche Möglichkeiten gibt es äh, für die bildgebende Verfahren. Und äh, die fünfte Lektion ist schon fokussiert auf Anamnesegespräch. Die letzte, sechste Lektion hilft Ihnen, den Arztbrief zu schreiben und dementsprechend die Patientenvorstellung zu machen. Jede Lektion besteht aus einem Vorlesungsvideo. Das ist quasi tatsächlich eine Vorlesung. Ja, da bekommen Sie ganz wichtige Informationen, sozusagen einen theoretischen Teil, welchen Sie unbedingt notieren müssen. Ja, also da gibt es keine PDFs von Videos. Das habe ich so extra gemacht, damit Sie auch selbst arbeiten können. Und ähm, genau, also Sie schreiben alle... Ähm, Wichtige für sie Informationen auf, vielleicht auch neue Wörter auf. Sie werden in, also sehr wahrscheinlich, ich würde sagen, sogar hundertprozentig mit neuen Wörtern arbeiten. Das heißt, sie werden ihren Wortschatz, medizinischen Wortschatz erweitern und natürlich verbessern. Ähm, genau, also diese Videos sind... Ähm, unterschiedlich strukturiert und haben auch natürlich die unterschiedliche Länge äh, von 6 bis 30 Minuten. Ähm, es kommt immer darauf an, was für ein Stoff das äh, beinhaltet und wie präzis man äh, ge gewisse Sachen überarbeitet. So, ähm, in, in solchen Videos gibt es normalerweise ähm, Grammatikteil, meistens, also nicht in allen. Ich würde sagen, vielleicht in den letzten drei, vier äh, Videos gibt es schon keine Grammatik mehr, weil ich nicht den ganzen äh, Grammatikstoff jetzt in diesen Kurs reingesteckt habe, ja, sondern nur die Teile, welche tatsächlich für Sie wichtig wären, um ähm, jetzt zum Beispiel sich auf die FSB vorzubereiten oder generell irgendwelche... Ähm, Wichtige Meilensteile wiederholen äh, zu wiederholen, damit sie sich jetzt besser auskennen können. Ja? Äh, ganz am Anfang, also in den ersten zwei Videos, würde ich sagen, gibt es sogar auch noch ähm, sozusagen ein Phonetikteil. teil äh, Was meine ich darunter? Ich meine darunter folgendes. Sie werden neue Wörter hören, auf Deutsch und auf Lateinisch. Das ist... Ähm, ein bisschen ähnlich gebaut, so wie das jetzt auf meinem Instagram-Account, wo Sie auch äh, deutsche und lateinische Wörter sehen können. In meinen Videos gibt es nur Deutsch. Äh, so habe ich extra gemacht, weil ich weiß, dass die Menschen aus so verschiedener Herkunft das machen werden, also diesen Kurs machen werden und die Muttersprache kann variabel sein, ja, also ganz unterschiedlich. So, und Sie werden also hören, wie man richtig diese Wörter ausspricht, sowohl auf Deutsch als auch auf Lateinisch. Und Sie werden auch die Möglichkeit haben, das nachzusprechen und Ihre Phonetik zu üben, falls Sie irgendwelche Probleme mit der Betonung haben. Das können Sie jederzeit üben. Genau. Und natürlich auch äh, zusätzlich gibt es... Äh, verschiedene Redewendungen, abhängig natürlich davon, was das für ein Teil ist, ich meine Teil von Lektion ähm, oder ganz verschiedene theoretische ähm, Materialien, welche Sie auch dann äh, bei der Vorbereitung für die FSB verwenden können. Also das sind, also dieser Kurs beinhaltet tatsächlich nur das, was Sie wirklich benötigen werden für die FSB. Ja, also ich habe das jetzt nicht so äh, generell gemacht. Also ich habe das jetzt nicht so generalisiert, äh, also und nicht einfach alles reingesteckt, damit Sie jetzt über ähm, allen möglichen äh, medizinischen Daten jetzt überfordert sind. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe tatsächlich nur das Wichtigste gemacht. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, was Sie tatsächlich benötigen werden. Außer diesen Vorlesungsvideos, bekommen sie auch Übungsblätter. Was sind diese Übungsblätter? Übungsblätter, das sind quasi Mini-Arbeitsbücher. Sie beinhalten ganz viele Übungen. Also was meine ich jetzt mit vielen Übungen? Natürlich jetzt werden sie nicht total überfordert mit der Menge, aber diese Übungen sind so aufgebaut, dass sie jetzt Schritt für Schritt ein bisschen mehr lernen werden ein bisschen mehr Informationen bekommen werden ja also das ist wie ein kleiner Schneeball sozusagen und sie werden danach mit jeder Lektion ein bisschen höheres Niveau erwerben ja und je weiter sie gehen desto näher sie zu der fsb vorbereitung kommen diese Übungsblätter bekommen sie sowohl in PDF als auch online in Online-Format. Ähm, wozu habe ich das so gemacht? Ich weiß, dass nach jedem Kurs man ein Verlangen hat, irgendwas zu, zum angreifen, ja? äh, also etwas, wo man dann später nachschlagen kann und schauen, aha, das war jetzt auf der Seite so und so und ich weiß, dass ich das so notiert habe. Ich kenne das, weil ich das selbst so mag. Ähm, deswegen habe ich das ähm, auch in PDF für Sie vorbereitet, damit Sie das vielleicht ausdrucken können und dann sich Notizen machen können oder vielleicht auch den ganzen Stoff jetzt ähm, auf dem Papier überarbeiten. Ja? Äh, natürlich, damit es für mich einfacher wird, die Hausaufgaben von Ihnen zu überprüfen, habe ich auch Online-Version ähm, für Sie zur Verfügung, damit Sie so, sofort die Verbesserungen von mir sehen können und äh, was genau ich verbessert habe, also von was äh, auf was. Ja? Das ist auch ganz wichtig und meiner Meinung nach auch ganz nützlich. Genau, also mh, eine kurze Zusammenfassung. Diese Lektionen, also jede von äh, sechs Lektionen ist so aufgebaut, dass sie ein Vorlesungsvideo haben und ein Übungsblatt dazu. Und natürlich, sie werden dann dieses, ähm, all die Übungen in diesem Übungsblatt machen und mir für die Korrektur schicken. Ich überprüfe das alles persönlich, nur ich, kein anderer Mensch. Mein Intensivkurs Medizinisches Deutsch ist für diejenigen geeignet, die in der Zukunft eine FSP machen müssen, also eine Fachsprachprüfung machen müssen. Lernen schon jetzt ein bisschen Deutsch bzw. Ähm, sie haben schon Deutsch auf B2 Niveau, aber sie haben noch nie im Leben sich mit medizinischem Deutsch befasst. Also sie haben keine Ahnung, wie man was auf Deutsch sagt, wie man sich auf Deutsch, ähm, in, in Bezug auf Medizin natürlich, äh, wie man sich ähm, ausdrücken kann, ähm, wie man jetzt zum Beispiel ein Anamnesegespräch auf Deutsch führen soll und natürlich dann einen Arztbrief schreiben. Ja? Und es gibt ganz, ganz viele Kleinigkeiten, welche man äh, in diesem Zusammenhang natürlich auch lernt. Wenn Sie jetzt diese Person sind und machen sich gerade Gedanken, was mache ich jetzt? Also ich habe Deutsch gelernt, ich habe B2 und äh, ich muss mich dann später auf die FSB vorbereiten. Aber ich habe keine medizinische Kenntnisse in Bezug auf Deutsch. Ich weiß gar nichts, was ich jetzt weiter tun soll. Ja? Dieser Kurs ist dann genau für Sie. Es gibt auch noch einen guten Grund, diesen Kurs zu machen. Und zwar, ich habe ganz oft von den Studenten gehört, dass es irgendwie System fehlt. Ja? Ihnen fehlt ein System während des Lernprozesses. Was heißt das? Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Quellen im Internet und auch in Buchhandlungen zur Verfügung. Man weiß aber nicht, womit man anfangen soll. Was soll man genau lernen? Und natürlich, es ist immer schwierig, selbstständig die ganze Zeit zu lernen, weil man natürlich nie weiß, ob man jetzt einen Fehler gemacht hat oder nicht. Ob man jetzt in eine richtige Richtung geht oder nicht. Und ähm, es gibt auch natürlich ganz viele ähm, Bücher, wo man wahnsinnig viel lesen kann. Und diese Bücher sind schon auf einem höheren Niveau, äh, welches für sie wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen kompliziert wird. Ja? Was habe ich gemacht? Ich habe alle diese Kenntnisse systematisiert. Das bedeutet, ich habe wahnsinnig viele medizinische Quellen durchgearbeitet, ganz viele medizinische Quellen für Sie durchgearbeitet, genau. Und ich habe jetzt nur das Wichtigste daraus gezogen und jetzt in meinen Intensivkurs reingesteckt. Das bedeutet, dass Sie äh, wissen werden, was für Lektionen Sie haben werden, welche Informationen Sie in jeder Lektion finden können und was ihnen jede Lektion bringt ja. und jetzt möchte ich ihnen ein bisschen mehr über jede Lektion erzählen in der ersten Lektion Anatomie werden sie äh, das Grundvokabular das anatomische Grundvokabular lernen also sie werden äh, Bilder haben, wo verschiedene anatomische Teile, Körperteile aufgebildet sind und natürlich auch auf Deutsch aufgelistet. Ja, das bedeutet, dass Sie jetzt ähm, nicht nur auf der Oberfläche jetzt die Körperteile lernen können, sondern auch die Knochen, die innere Organe, die Organe des männlichen und weiblichen Genitalbereichs, ja, und ähm, sie werden natürlich auch dann diese Phonetik davon üben. Was genau meine ich darunter? Sie werden alle diese ähm, anatomischen Wörter sowohl auf Deutsch als auch auf Lateinisch haben und die Möglichkeit haben, diese jetzt zu hören und nachzusprechen. Also das ist auch so eine Übung von Sprechen und Hören. Sprechen werden Sie natürlich alleine. Ich werde das leider nicht überprüfen können. Aber hören können Sie das äh, selbst problemlos, sozusagen. Ja? Äh, weiter, es gibt natürlich einen Grammatikteil. Und zwar, wie man perfekt bildet. Also ich habe das Ihnen extra so gemacht, dass Sie jetzt diesen... Grammatikteil wiederholen können, ja, wie man perfekt bildet und auch wie man Adjektive dekliniert. Das ist auch ganz wichtig, weil viele Studenten damit Probleme haben, Schwierigkeiten, ja, sie, sie fragen mich immer, welche Endung soll da sein, welche Endung soll bei dem Wort sein, ich kann mir das nicht merken und, ähm, Natürlich, wie sollen dann die Adjektive dekliniert werden? Das ist auch eine ganz wichtige Frage. Und das ist auch in diesem Vorlesungsvideo inkludiert. Äh, natürlich, alle diese Aspekte werden Sie dann im Übungsblatt üben. Äh, die erste Lektion, also Übungsblatt von erste Lektion, besteht von vielen Aspekten. Das ist Videoarbeit, das ist Wortschatzarbeit, das ist Textarbeit. Das ist Grammatikteil und es gibt sogar Kreuzworträtsel. Ja? Ganz viele Übungen sind schon im ersten Übungsblatt. Das habe ich extra so gemacht. Jeder weiß, der Anfang ist schwer. Ja? Wir müssen schon mit etwas anfangen. Und Sie werden es sehen, mit jeder Lektion wird es Ihnen einfacher und einfacher. Die zweite Lektion konzentriert sich grundsätzlich auf Symptomen bzw. Beschwerden, je nachdem wie man das nennt. Sie werden erfahren, welche Beschwerdearten es gibt. Sie werden auch lernen, wie man diese beschreibt und wie man diese erfragt. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil, welcher Ihnen dann hilft bei der Anamneseerhebung und bei der Patientenvorstellung. Zusätzlich werden sie auch Partizip 1 und Partizip 2 wiederholen. Sie werden dann auch üben, wie man das eine von dem anderen unterscheidet und wozu eigentlich man dies benötigt. Das benötigt man eigentlich nur deswegen, weil viele Adjektive aus Verben gebildet werden. Also zum Beispiel stechen, stechend. Das sind schon Partizipien welche Sie dann üben werden und schauen, wie man diese bildet und wie man diese dekliniert. All diese Aspekte werden Sie dann natürlich auch im Übungsblatt 2 Beschwerden üben. Sie werden Übungen haben, wo Sie all diese Arten von äh, Beschwerden ähm, wiederholen können. Sie werden auch die Möglichkeit haben, die Beschwerden, mit den Krankheiten zu verknüpfen. Ja, ähm, da muss man natürlich auch erwähnen, dass bei, diesem, äh, bei dieser Vorlesung Sie ein bisschen ähm, Selbstarbeit machen sollten. Was bedeutet das? Sie sollten also ein bisschen recherchieren. Also zum Beispiel, Sie haben jetzt eine Erkrankung und äh, Sie müssen jetzt gewisse Beschwerden zu dieser Erkrankung schreiben. Also welche Beschwerden passen jetzt dazu? Das ist jetzt nur ein Beispiel natürlich. Ja. Es gibt wahnsinnig viele andere Übungen, welche Ihnen dabei helfen können. Und es ähm, also werden dann im Internet recherchieren müssen, äh, was für Beschwerden eventuell zu dieser oder jener Krankheit passen würden. Apropos... Ähm, Grundsätzlich habe ich nur die, uh, die Krankheiten aufgelistet, die eventuell auch in der Fachsprachprüfung jetzt vorkommen werden. Also alles ist so aufgebaut, damit sie problemlos die FSB-Vorbereitung dann machen können. Ja? Also damit keiner Teil für sie jetzt eine Neuigkeit wird. Sie üben jetzt tatsächlich alles. Noch ein wichtiger Punkt in Bezug auf Beschwerden. Sie werden jetzt äh, ganz viele Beschwerden üben, welche mit verschiedenen Körperbeschwerden jetzt also Körperteile verbunden sind. Zum Beispiel äh, Beschwerden in Bezug Nervensystem, Harnwegsystem, Bewegungsapparat, Magen-Darm-Beschwerden, Nierenbeschwerden und so weiter, damit Sie jetzt tatsächlich all diese Beschwerden üben können und jetzt auch praktizieren können, also was tatsächlich, welche Krankheit jetzt, welche Beschwerden ähm, auslösen kann. Die dritte Lektion, Medikamente, bezieht sich auf die Medikamentenarten und deren Darreichungsformen. Sie werden die Medikamentenarten lernen, wie man jetzt diese auf Deutsch und auf Lateinisch nennt. Zum Beispiel, sie wissen alle, was Analgetikum ist, aber was heißt das auf Deutsch? Auf Deutsch heißt das Schmerzmittel. Und genau solche Sachen lernen Sie in diesem Video. Äh, zusätzlich wiederholen wir natürlich die lateinischen Begriffe in Bezug auf Phonetik. Wie wird das ausgesprochen und wie sollen Sie das nachsprechen? Ja? Die Darreichungsformen, Medikamentearten, äh, natürlich auch die Applikationsformen. Also jedes Medikament wird unterschiedlich ähm, dargestellt. ja. Also es gibt auch Tropfen, es gibt ähm, Zäpfchen, es gibt auch Spritzen. Zusätzlich wiederholen wir Grammatik und zwar Konjunktiv 2 und auch die äh, Konjugation von Modalverben und Hilfsverben, das ist tatsächlich wichtig, speziell in diesem Teil. Und natürlich all diese Übungen äh, zu dem theoretischen Teil bekommen Sie im Übungsblatt drei Medikamente. Ähm, Sie werden auch die Textarbeit haben, Sie werden auch den Grammatikteil haben. Wortschatzarbeit und Videoarbeit. Also, es ist tatsächlich sehr spannend. Übrigens, in manchen Übungsblättern habe ich sogar zusätzlich ein paar YouTube-Videos hinzugefügt. Also nicht meine, sondern von den anderen Quellen, welche, mit welchen Sie dann arbeiten können und auch Hörverstehen üben. Ja, also, das ist auch eine andere Art von Videoarbeit. Die vierte Lektion. Konzentriert sich nur auf die diagnostischen Verfahren, also bildgebende Verfahren und natürlich darauf, wie man jetzt eine körperliche Untersuchung macht. Aber ähm, körperliche Untersuchung ist jetzt hier nicht der zentrale Teil sondern nur die äh, apparative Untersuchungen werden jetzt im Fokus sein in diesem Teil. Warum nur apparative Untersuchungen? Weil das auch ein Teil von der Fachsprachprüfung ist. Und zwar, sie müssen jetzt die Aufklärungen von ähm, verschiedenen diagnostischen Verfahren machen. Und da haben die meisten Studenten größte Schwierigkeiten. Sie können leider nicht Einfach erklären, was zum Beispiel ein Röntgen ist, was bedeutet Sonographie, CT. Das habe ich Ihnen in dieser Lektion alles erklärt. Ja, ich habe Ihnen Stichwörter für jede mögliche bildgebende Verfahren äh, gegeben, damit Sie anhand von diesen Stichwörtern schon die richtige, gute und logische Aufklärungen aufbauen können. Ich hoffe sehr, dass das für sie hilfreich sein wird, weil ohne dies haben sehr viele Studenten tatsächlich Schwierigkeiten, jetzt nur das Wichtige aus den ganzen ähm, Texten im Internet zu nehmen. Deswegen habe ich tatsächlich nur das Wichtigste aufgelistet. Also zum Beispiel jetzt Bedeutung von, äh, von zum Beispiel es gibt CT, ja. Was bedeutet das? Computertomographie. Äh, wo genau, also Art der Untersuchung, schmerzfrei oder schmerzlos, invasiv, nicht invasiv. Dann, äh, wo genau, wofür wird das verwendet? Zum Beispiel für die Untersuchung von verschiedenen Körpergeweben oder Körperorganen. Solche, äh, solche Stichwörter habe ich nämlich aufgelistet und glauben Sie mir, das wird Ihnen sehr helfen. Zusätzlich werden Sie auch erfahren, welche Verben man bei dieser oder jener Untersuchung verwenden sollte. Ja? Also ich meine jetzt Verben in Bezug auf körperliche Untersuchung. Wie können Sie jetzt dem Patienten sagen, was genau er machen soll bei dieser oder jener Untersuchung? Genau das habe ich gemeint, wenn ich äh, über meine Verben gesprochen habe, die bei dieser oder jener körperlichen Untersuchung verwendet werden. Alle diese Aspekte werden Sie natürlich auch im Übungsblatt äh, üben und ähm, eine von den größten Hausaufgaben in diesem Übungsblatt ist, dass Sie jetzt die Aufklärungen selbst schreiben müssen äh, zu jeder zu, zu dem diagnostischen Verfahren welche Sie jetzt in meinem Video gesehen haben. Das ist übrigens einer der größten Vorlesungsvideos in diesem Kurs. Dieses Video dauert 30 Minuten. Ähm, sie können sich vorstellen, es gibt, glaube ich, 19 ähm, diagnostischen Verfahren, welche ich beschrieben habe in Stichwörtern und sie dann auch auf dem Papier beschreiben sollen, also aufklären und ich werde das dann wirklich alles selbst korrigieren und verbessern und ihnen dann persönlich zurückschicken. Ja? Und jetzt kommen wir weiter zu Lektion 5. Diese Lektion äh, fokussiert sich auf Anamneseerhebung, also wie man jetzt das Anamnesegespräch durchführt, also wirklich das richtige Gespräch führt und äh, welche Fragen sollten jetzt gestellt werden, welche Struktur sollte diese Anamnese haben? Zusätzlich, ganz wichtig, Sie werden auch sehen, welche Fragen zu den gewissen Problemen gestellt werden können. Ja, Also zum Beispiel zu den Herzbeschwerden oder zu den Magen-Darm-Beschwerden. Also es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Fragen in diesem Vorlesungsvideo, welche für Sie dann hilfsreich sein werden, ähm, wenn Sie jetzt überlegen werden, wie soll ich jetzt dieses Aufnahmegespräch aufbauen, was soll ich fragen, was soll ich nicht fragen. Ja. Ich habe nur das Wichtigste, wiederum nur das Wichtigste für Sie da äh, geschrieben und dargestellt. Ja? Also Sie können das wirklich üben. Am Ende des Videos gebe ich Ihnen ein Beispiel von einer Anamnese. Das ist auch eine Art von äh, Hörverstehen. Sie werden äh, hören, wie, welche Fragen, also wie man eigentlich die Anamnese selbst anfängt. Und wie man mit dem Patienten sprechen sollte. Ja, ich werde auch Ihnen ein paar Tipps und Tricks geben in Bezug auf einige Anamneseteile, was man zusätzlich noch sagen sollte oder Fragen. Solche Informationen finden Sie in keinem Lehrbuch. Das verschweigt man irgendwie, ich weiß nicht warum, aber diese Informationen verlangt man in der Fachsprachprüfung. Und ähm, in der Hausaufgabe werden Sie natürlich ähm, diese Sachen üben können. Aber jetzt in einem anderen Format. Sie werden jetzt ähm, ähm, die zwei Fehler von mir bekommen, welche ich wiederum nur in Stichwörter aufgeschrieben habe. Und Sie sollten dann zwei Anamnese-Gespräche schreiben. Ja, also das ist auch eine gute Übung für Sie, um den Lernstoff äh, zu überprüfen. Ähm, zu wiederholen und sich selbst zu überprüfen. Natürlich, es gibt auch Übungen, welche Ihnen ähm, helfen werden, jetzt die Fragen zu üben. Also was wird, warum gefragt und wieso. Die letzte Lektion, Lektion Nummer 6, ist schon Patientenvorstellung. Sie können auch Bindestrich machen und Arztbrief schreiben, also Patientenvorstellung Bindestrich Arztbrief. Warum mache ich das so mit Binderstrich? Weil eigentlich Patientenvorstellung, das ist eine mündliche Wiedergabe von einem Arztbrief. Das heißt, wenn Sie einen Arztbrief gut schreiben, Sie können schon die Patientenvorstellung machen. Ja? Sie können schon ähm, die Informationen, welche Sie geschrieben haben, mündlich wiedergeben. Von daher sind diese zwei Teile tatsächlich sehr, sehr naht miteinander verknüpft. Und ähm, dieser Teil, Sie, Sie werden äh, den äh, Eindruck haben, dass dieser Teil, jetzt diese Lektion, die kürzeste überhaupt ist. Sie sollten das nicht unterschätzen, weil in den vorigen fünf Lektionen haben wir die ganze Arbeit gemacht dafür, nur, lediglich dafür, damit Sie selbst eine gute, qualitative Anamnese machen können, auch Patientenvorstellung machen können und einen Arztbrief schreiben können. Deswegen in dieser Lektion werden Sie nur die einzigste Aufgabe bekommen, die zwei Arztbriefe zu schreiben und mir dann für die Korrektur zu schicken, welche ich dann tatsächlich überprüfen werde, persönlich, immer persönlich und Ihnen dann wieder zurückschicken. So, Ich hoffe, dass ähm, diese kleine Einführung für Sie jetzt ein Bild gemacht hat, was genau das für ein äh, Intensivkurs ist, was genau äh, werden Sie erreichen, wie wird das aufgebaut und äh, was Sie damit lernen. Wenn Sie weitere Fragen haben, bitte immer fragen. Einfach schreiben, fragen. Ich beantworte alle Ihre Fragen.